Und dann Festival der Demokratie hier in Königsdorf. Hallo und schön, dass ihr alle da seid. Wir feiern 75 Jahre junge Union, 75 Jahre Demokratie. Wir müssen recht laut sein. Wir sind dafür, dass die Ukraine für die Zeit des Krieges eine unbeschränkte Kreditlinie bekommt. Wir dürfen heute über Themen sprechen, die uns ob bewegen. es Bildung ist, ob es die Infrastruktur ist, es muss erst erwirtschaftet werden. Deswegen wollen wir ein wirtschaftlich starkes Land. Sein. Liebe Freunde der Jungen Union, ich bin stolz darauf, hier ein Teil dieser Jungen Union zu sein. Liebe Freunde und Freunde, du das